Ich muss gestehen, ich bin ob der bundesrätlichen Antwort eigentlich nicht einfach nur enttäuscht, sondern eigentlich konsterniert. Konsterniert wegen der Kälte, die diese Antwort ausstrahlt, wenn es da heißt, die Forschung zusammenzutragen sei nicht Sache des Bundesrates. Aber irgendwie scheint mir die Antwort des Bundesrates typisch für unsere Gesellschaft genauso abweisend, werden nämlich die Menschen, die an chronik fatigue syndrom leiden, auch in ihrem Alltag abgefertigt. Etwa nach dem Motto, tu doch nicht so. Mir geht es mit meinem Vorstoß nicht um einige Seiten trockenen Papiers. Mir geht es auch nicht um eine formale Zuteilung von Aufgaben. Mir geht es um die Menschen, die an dieser Krankheit leiden. Und es geht nicht einfach um ein paar wenige. Immerhin leiden in unserem Land rund 17.000 bis 34.000 Menschen an dieser Krankheit. Profit bringt eine solche Forschung wohl nur wenig. Aber genau deshalb sollte die Forschung von staatlicher Seite auch gefördert werden. Und besonders, wenn man bedenkt, dass die Krankheit immer mehr auftritt. Vor allem bei den Jungen. Die Politik hat sich auch um Minderheiten zu kümmern. Und äh, seien sie noch so klein, für die Betroffenen wäre es etwas mehr Empathie ein willkommenes Zeichen gewesen.